es jetzt also um den zweiten Schritt. Wie machst du deine Vision möglichst konkret? Wie verankerst du sie am besten bei dir? So du die Wahrscheinlichkeit steigerst, sie auch zu erreichen. Zu diesem Thema gibt es jede Menge Studien, aber auch Methoden, wie man seine Vision möglichst konkret machen kann. Ich möchte dir heute eine ganz einfache Methode vorstellen, finde ich, aber vorher noch etwas besser erklären, warum es sich lohnt, die Vision denn konkreter zu machen und für dich zu verankern. Ich weiß, dass das ein weitläufiges Thema ist und ich versuche für dich jetzt eben die Essenz zusammenzufassen. Und die Essenz aus meiner Sicht ist, je klarer dein inneres Bild von deiner Vision ist, je klarer du es vor Augen hast, desto mehr hilft es dir, diese Vision auch zu erreichen. Denn du weißt selbst, eine Vision, ein Ziel reicht man nicht einfach so, es passiert nicht von alleine. Du wirst Dinge tun müssen, du wirst vielleicht Verhaltensweisen ändern müssen, du musst Beziehungen vielleicht überdenken, du musst alles mögliche tun und es wird Schwierigkeiten und Hindernisse geben. Und dann hilft es, diese Vision wie einen Kompass zu haben, der dir hilft, diese Hindernisse zu überwinden, damit du auch weißt, warum du das dann auf dich nimmst. Und wie machst du diese Klarheit fest? Die Klarheit heißt für mich zwei Dinge. Erstens, die Vision muss so konkret wie möglich beschrieben sein. Was sind die konkreten Fakten? Woran erkennst du, dass du deine Vision erreicht hast? Woran siehst du es? Riechst du es? Schmeckst du es? Das sind die Dinge, die eine Vision konkret machen. Und der zweite Aspekt ist, welche Gefühle hast du dann? Was für Gefühle verspürst du, wenn du die Vision erreicht hast? Wie fühlt sich das an, das zu erreichen, was du hast? Wie lebt es sich dann? Wie ist dein Lebensgefühl? Das musst du dir als zweites so konkret wie möglich beschreiben und dann immer wieder tief in dir verankern. Und je konkreter und klarer dieses Bild ist, desto einfacher wird es für dich sein, deine Vision auch zu erreichen. Und damit sind wir auch schon bei der konkreten Methode, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Und die ist eigentlich ganz einfach. Auch hier ist es wieder wichtig, aufschreiben. Man kann über viele Dinge nachdenken, aber nur wenn du sie aufgeschrieben hast, kannst du sie auch nochmal anschauen. Was brauchst du an Material für den nächsten Schritt? Nun ganz einfach, erstmal brauchst du natürlich deine Vision. Die hängst du dir am besten vorher an die Wand oder legst sie auf den Boden, so damit du sie gut sehen kannst. Und dann brauchst du ein Blatt Papier oder du kannst das auch am Computer machen, diese Übung. Du brauchst drei Aspekte, die du nun betrachten musst. Als erstes nimmst du dir einen Teil deiner Vision, einen Satz oder einen Bereich, das entscheidest du. Dann beschreibst du diese Vision möglichst konkret und zwar mit Fakten und mit den Gefühlen, die du dabei empfindest. Und dann kommt noch ein dritter Teil dazu dann schreibst du die Hindernisse auf, die dich daran hindern können, diese Vision zu erreichen. Das kann dann ungefähr so aussehen. Hier oben habe ich. schreibst du die erste Spalte, kommen die Sätze aus deiner Vision, die du eben aufgeschrieben hast. Hier auf dieser Seite die konkrete Beschreibung mit Fakten und Gefühlen und dazwischen, daher kommen die Hindernisse. Wie du das genau machst, darauf werden wir jetzt gleich noch eingehen. So, du hast ein Blatt oder dein Sitz vor deinem Computer und möchtest jetzt loslegen. Wie geht es jetzt weiter? Nimm dir einfach intuitiv den Satz von deiner Vision, der dir am wichtigsten ist. Ich würde empfehlen, mit den wichtigen Dingen anzufangen. Und schreib ihn auf die linke Seite, so wie du ihn auch auf der Vision beschrieben hast. Nehmen wir jetzt zum Beispiel... Als Beispielsatz habe ich mir hier aufgeschrieben, ich möchte finanziell unabhängig sein und genug Geld haben. Das steht zum Beispiel jetzt auf deiner Vision und jetzt geht es darum, diesen Satz so konkret wie möglich zu machen. Jetzt gehst du also in die dritte Spalte und beschreibst erstmal die konkreten Fakten. In dem Fall bei unserem Beispielsatz wäre natürlich die erste Frage, was heißt denn genug Geld? Ist das, ich habe eine Million Euro auf meinem Konto oder... Ich verdiene 8.000 Euro netto pro Monat. Das solltest du möglichst konkret beschreiben und dann eben auch als ganzen Satz formulieren. Und der zweite Aspekt ist dann zu schauen, wie fühlt es sich denn an, so viel Geld zu haben. Was ist mein Gefühl dabei? Du könntest zum Beispiel schreiben, ich bin stolz, wenn ich jeden Monat auf mein Kontoauszug gucke und sehe, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Du siehst also schon das Prinzip mit den Fakten möglichst konkret beschreiben, wie das Ziel ist und dazu die Gefühle, die du empfindest, wenn du eben deine Vision entsprechend erreicht hast. Eine gute Idee ist es auch, sich ein ganz konkretes Bild davon zu machen, von der Situation und zum Beispiel, für viele scheint das attraktiv zu sein, wenn sie reich sind, eine eigene Yacht zu haben und mit dieser über die Meere zu schippern. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du auch diese Vision hast, dass du auf deiner Yacht sitzt und eben über die Meere schipperst. Wie fühlt sich das an? Du spürst den Wind in den Haaren, du spürst das Salz auf deiner Haut, du hast einen weiten Horizont, es scheint die Sonne, es geht dir gut, das, die Yacht ist weiß und schwimmt auf dem Wasser. Alles, was dir hilft, dieses Bild möglichst konkret zu machen, das solltest du... Eben beschreiben oder du nimmst ein Foto oder du malst ein Bild dazu. Was auch immer dir hilft, diesen Zielzustand möglichst konkret für dich zu machen. Die Beschreibung muss nicht perfekt sein, aber jedes Detail hilft, deine Vision in dir zu verankern. Damit du nicht zu sehr ins Grübeln kommst, ist es ganz gut, sich für diesen Teil ein Zeitlimit zu setzen. Vielleicht sind es bei dir 10 Minuten oder 5, das hängt ganz davon ab. Aber wenn du merkst, dir fallen im Moment keine weiteren Details mehr ein oder keine Fakten mehr, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann gehst du einfach zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt, das sind die Hindernisse. Was hindert dich daran, Stand heute, dieses Ziel zu erreichen? Was hindert dich daran, diese Vision zu erreichen? Vielleicht wunderst du dich jetzt, dass ich an dieser Stelle schon über Hindernisse auf dem Weg zur Vision spreche. Geht es nicht eigentlich erstmal darum, überhaupt eine Vision zu machen? Nun, das ist natürlich vollkommen richtig, aber es gibt Studien, die gezeigt haben, dass Menschen, die sich eben nicht nur mit dieser, ihrer Vision beschäftigen, sondern auch mit den Hindernissen, die auf dem Weg dort, dorthin liegen, erfolgreicher sind, ihre Visionen zu erreichen. Ich finde, es ist wichtig, sich die Hindernisse bewusst zu machen. Weil wenn sie dir bewusst sind, dann kannst du aktiv damit umgehen und du kannst sie aktiv angehen. Und vielleicht sind es schon die ersten Schritte hin zu deiner Vision, dich erstmal mit den Hindernissen auseinanderzusetzen und das eine oder andere beiseite zu räumen. Dabei ist wichtig zu beachten, dass Hindernisse eben auch Glaubenssätze sein können. Innere Bilder, die dich daran hindern, ein Ziel zu erreichen. Vielleicht hast du in deiner Kindheit immer erfahren, dass Menschen gesagt haben, dass reiche Menschen einen schlechten Charakter haben und du deswegen im Grunde genommen gar nicht reich werden möchtest. Dann kann so ein Glaubenssatz natürlich ein Hindernis sein, wenn du viel Geld verdienen möchtest. Und es ist wichtig, sich darüber bewusst zu werden und sich damit eben auseinanderzusetzen. Und genau darum solltest du dir über die Hindernisse auf dem Weg zu deiner Vision auch klar sein. Auch für diesen Teil solltest du dir vielleicht ein Zeitlimit geben. Ich glaube, fünf Minuten sind ausreichend, weil du meistens schon relativ gut weißt, was denn die Hindernisse sein können. Und wenn es sie noch nicht vollständig sind, ist das im Moment auch nicht schlimm. Du hast ja bis zu deiner Vision noch einige Schritte zu gehen und es werden dir genug Hindernisse von alleine begegnen. Aber es ist wichtig, jetzt schon ein Gefühl dafür zu entwickeln, was denn so auf dich zukommt und dich damit einfach auch auseinanderzusetzen. Man sagt ja auch, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben und genauso ist es mit den Hindernissen. Wenn du dann mit dem ersten Teilbereich alle drei Aspekte ausgefüllt hast, dann gehst du einfach zum nächsten Teilbereich über. Wenn du schon deine Vision äh, durchnummeriert hast und die Wichtigkeit schon beschrieben hast, dann nimmst du einfach den nächsten Bereich und machst die gleiche Übung damit auch. Und wenn du im Fluss bist, kannst du das für alle Bereiche deiner Vision machen. Wenn du nicht so viel Zeit hast, dann reicht es vielleicht, mit den wichtigsten Dreien anzufangen und sich dann eben auch auf die zu konzentrieren. So, wo stehen wir jetzt? Du hast schon zwei wichtige Schritte auf dem Weg zu deiner Vision getan. Erstens hast du die Vision beschrieben als gesamtes Bild und du hast die wichtigsten Teilbereiche oder vielleicht sogar alle für dich konkret gemacht und damit, damit für dich verankert. Nun kommen wir zum dritten Schritt und der geht jetzt schon in Richtung Umsetzung. Natürlich wird es dabei wieder ein Bild geben, das wir nutzen. Aber was das konkret ist, das zeige ich dir im nächsten Video.